Nominiert in der Kategorie Nachwuchsarbeit sind Das Projekt Jeder kann ein Held sein aus Frankfurt oder ABC der Ersten Hilfe. Der Verein Pepinier bildet Grundschüler in versorgungsschwachen Regionen Brandenburgs in erster Hilfe aus. Gefördert von der Unfallkasse Brandenburg unterweisen Berliner Medizinstudenten einzelne Klassen und ganze Schulen in Reanimation, Verbandslehre, Selbstschutz und stabiler Seitenlage. Bisher haben 30 Studenten mehr als 1.200 Ausbildungsstunden geleistet. Immer mit dabei der lokale Katastrophenschutz oder Rettungsdienst, der seine Aufgaben und Arbeitsgebiete vorstellt und so interessierte Schüler für die Jugendarbeit gewinnen kann. Das Projekt inklusive Schulsanitätsdienstkooperation in Bersenbrück. Seite an Seite im Ehrenamt. 2013 plagten den Malteser Hilfsdienst Alfhausen große Nachwuchsprobleme. Sanitätsdienste konnten nicht besetzt werden, also baute der Verein gemeinsam mit dem Gymnasium Bersenbrück und der Paul-Mohr-Schule einen inklusiven Sanitätsdienst auf. Pro Jahr werden nun 15 Schüler mit und ohne Behinderung in Erste Hilfe aus und regelmäßig fortgebildet. Sie verrichten Bereitschaftsdienste in der Schule und sichern Sportfeste oder Schulveranstaltungen ab. Das Nachwuchsproblem ist gelöst. Jährlich werden durchschnittlich zwei bis drei der Schüler aktive Helfer im Malteser Hilfsdienst. Das Projekt vom Schülersani zum Katastrophenschutzhelfer in Worms. Fürs Leben lernen. Seit 2010 bildet der arbeiter samariter worms Alzey Schüler für den Schulsanitätsdienst aus. Die Kooperation mit einem Gymnasium umfasst mehrere Klassenstufen und bereitet die Jugendlichen über vier Jahre auf immer anspruchsvollere Aufgaben vor. Bis hin zur Qualifikation für den Katastrophenschutz. Die Nachfrage übersteigt die Kursplätze, sodass mittlerweile eine mehrjährige Planung möglich ist. Das nächste Ziel, ein Stamm von 50 ausgebildeten Schulsanitätern, die im Schulalltag und bei Veranstaltungen eingesetzt werden können.